Kürzlich hat mich ein Freund gefragt, von welchen Aktien er die Hände lassen soll. Nun, Eltern haben hier schon einen Vorteil. Wenn Eltern Kleinkindern etwas sagen müssen, dann ist es vor allem dies, bleib weg vom Feuer, denn Hitze ist gefährlich. Es gibt nichts gefährlicheres als ein heißer Topf voll kochendem Wasser. Bei Aktien ist es genau gleich. Bleiben Sie weg von allem, das heiß ist. Ein heißes Produkt, eine heiße Technologie, eine heiße Branche, Hände weg. Also Google, Facebook oder Amazon, Hände weg. Sogar Tesla, Hände weg. Cannabis, eine heiße Branche, Hände weg. Und warum ist das so? Alles, was heiß ist, ist beliebt. Das bedeutet, die Aktienpreise sind schon hoch. Aber noch schlimmer, über heiße Dinge wird gern gesprochen. Und von diesen Geschichten werden sie abgelenkt. Sie machen keine rationale Entscheidung mehr, sondern eine emotionale Entscheidung. Nun denken Sie vielleicht, wo kann ich denn überhaupt noch investieren? Nun, ich bin hier draußen und alles, was out ist, ist ein gutes Investment. Denn out bedeutet langweilig. Glücklicherweise sind die meisten Aktien langweilig. Maschinenbau langweilig. Automobilzulieferer, Handelsketten langweilig. Versorgungsbetriebe extrem langweilig. Bei all diesen Aktien haben sie einen großen Vorteil. Sie hören keine heißen Geschichten sondern sie müssen ihre Geschichte selbst machen. Und dadurch wird sie viel rationaler. Sie lassen sich nicht blenden. Deshalb erinnern Sie sich immer daran, beim Investieren sind langweilige Aktien gut.